So, das Thema ist, wie Sie schon gehört haben, an alles gedacht, Inklusion aktiv gestalten, praktische Beispiele aus dem Projekt Hessen Hub. Mein Name ist Linda Rustemeyer und ich arbeite wie meine Kollegin Vorrednerin Sanja Gramminger ähm, im äh, Projekt oder Netzwerk Digibar vom Hessen Hub. Und ähm, ich werde Ihnen jetzt einen Überblick geben über das Team und die Projekte, über gesammelte Werke, über unsere Prototypen des Serious Games und Mikro Lerneinheiten, ähm, um dann auch einen kleinen praktischen Abschluss noch mit Ihnen zu machen und in die Praxis zu gehen. Genau. Ähm, uns beide habe ich schon vorgestellt. Ähm, dann ist da noch äh, in unserem Team unsere Leitung, Sarah vosner -Kur, Dr. Sarah Fossner-. kur Und wir arbeiten gemeinsam bei Studium Digitale, der zentralen E-Learning Einrichtung der Goethe-Universität Frankfurt. Und ähm, es gibt auch noch weitere Projekte, auf die ich gleich zu sprechen komme, wie zum Beispiel Digital Diversity oder DigiBar aus dem Netzwerk Hessen Hub. Ähm, Im Laufe dieses Projektes, ähm, äh, was 2019 angefangen hat ähm, und äh, von dem Projekt Digi, ähm, ja, also digitales äh, Lernen und Lernen in Hessen gestartet ist, aber jetzt mittlerweile Hessen Hub äh, umgenannt wurde, ähm, haben wir uns gefragt, ja, was sollen wir denn eigentlich ähm, für Projekt oder welche. Welche Themen oder welche ähm, Medienangebote können wir eigentlich unterstützend erstellen? Und da haben wir uns natürlich am Anfang gefragt ähm, und haben eine Umfrage gemacht, in einer Online-Umfrage gefragt, wie äh, steht es eigentlich um die digitale Barrierefreiheit an hessischen Hochschulen? Und haben dann die Frage gestellt, gibt es an Ihrer Hochschule Weiterbildungsmaterialien zum Thema digitale Barrierefreiheit? Und haben wie gesagt 13 Hochschulen in Hessen befragt. Und da war die Antwort, ähm, 44 Prozent haben gesagt, es gibt sehr wenig Weiterbildungsmaterialien zum Thema digitale Barrierefreiheit. Ähm, 30 Prozent haben gesagt, es gibt keine Weiterbildungsmaterialien. Und 17 Prozent haben gesagt, es gibt viele Weiterbildungsmaterialien. Und neun ähm, haben gesagt, sehr viel. Außerdem wollten wir wissen ja, wenn wir denn Medienprodukte erstellen, welche sollten wir machen? Und ähm, am meisten wurde da ähm, nachgefragt, ähm, da gab es das ist eine Diskrepanz zwischen ähm, vorhandenen äh, Medienprodukten und Wünschen. Und am meisten wurde sich gewünscht, dass äh, Checklisten, einfache Checklisten erstellt werden, um schnell und effizient digitale Barrierefreiheit umzusetzen. Ähm, das sind 59 Prozent gewesen, die sich das gewünscht haben, aber nur 19 Prozent, die gesagt haben, bei uns gibt es sowas wie Checklisten. Ähm, aber auch ähm, Leitfäden waren natürlich ähm, hoch im Kurs. Da haben 60 Prozent gesagt, das wünschen wir uns und 50 Prozent, ähm, das gibt es schon. Aber ähm, genau, also in Print oder auch digital gab es, in Print gibt es es ähm, noch weniger und digital war dann ähm, höher im Kurs und wurde mehr gewünscht. Ähm, und des Weiteren war auch der Wunsch nach mehr Videos, äh, Videoangeboten, vielleicht einem Wiki, wo man auch mal was nachschlagen kann, Webseiten oder ein FAQ. Und ähm, dann gab es noch äh, weitere Wünsche, die man bei uns auf der Webseite, die wir später posten, auch gerne nochmal im Detail nachlesen kann. Aber wir haben gemerkt, es gibt einen großen Bedarf. Ähm, angefangen haben wir dann auch mit dem Wunsch, eine Willkommenskultur zu etablieren ähm, an den Hochschulen mit einer Sensibilisierungsfolie in Zusammenarbeit mit dem äh, Gleichstellungsbüro an der Goethe-Universität Frankfurt, wo wir zentrale ähm, Berat also Anlauf- und Beratungsstellen an der Goethe-Universität identifiziert und dargestellt haben. Zum Beispiel eine zentrale Antidiskriminierungsstelle oder online, ein Online-Portal namens Diversity Compact, wo sehr viele Medienprodukte zu finden sind. Ähm, die Sensibilisierungsfolie. Studieren ohne Barrieren an der Goethe-Universität ist mit einem QR-Code versehen worden, wo äh, man den Link zu Beratungsstellen äh, findet und auch den Hinweis darauf, also der die Folie kann zum Beispiel, äh, ein Szenario ist zum Beispiel das in der äh, eigenen Vorstellung, das Lehrende das in der eigenen Vorstellung anbieten und äh, fragen, sollten Sie im Studium äh, aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen, Behinderungen oder Barrieren ähm, äh, oder Einschränkungen, Behinderungen auf Barrieren treffen, helfen wir Ihnen gerne weiter und ähm, da einfach äh, ja von einem Studierenden Service Center zum Beispiel oder auch zu Nachteilsausgleichen beraten, ähm, Personen quasi ähm, anbieten, die äh, kontaktiert werden können und auch auf Medienprodukte hinweisen und auch den ja, proaktiven Hinweis geben. Ähm, wir wollen, dass sie bestmöglich studieren können. Das bedeutet natürlich, dass man eine Infrastruktur hat, die das auch anbietet. Ähm, wir waren natürlich nicht äh, die Ersten, die auf so eine Idee gekommen ist. Wir haben noch mal zum Vergleich äh, von der Technischen Hochschule Mittelhessen eine Sensibilisierungsfolie, dass Sie auch sehen, äh, das gibt es an verschiedenen Hochschulen und das können Sie auch sehr gerne einsetzen bei Ihnen an der Hochschule oder anregen in Arbeitskreisen etc. Und ähm, da wurde auf die professionelle Unterstützung für behinderte und chronische Krankheiten, äh, kranke äh, Studierende im Blitz hingewiesen, also im Blinden. Zentrum für blinde und sehbehinderte äh, Studierende und ähm, auch das Angebot des Blitz zum Beispiel zu Nachteilsausgleichen, individuelle Beratung, angepasste Prüfungsmodalitäten, Arbeitsräumen, barrierefreie Lehrmaterialien, technische Reha-Hilfsmittelberatung oder auch ein Hilfsmittelpool zur Ausleihe für besondere Geräte, wo ein besonderer Bedarf besteht. Des Weiteren haben wir im, in einem weiteren Projekt Digital Diversity ähm, einen ähm, sogenannten äh, ja, Kurs, ein Lernbarkurs, kurs ein, das, das Autorensystem von Studium Digital und der Goethe-Universität, also Studieren ohne Barrieren genannt im Angebot, wo wir im Student Life Circle auf die Bedarfe der Studierenden eingegangen sind und von Bewerbung und Zulassung bis hin zu Perspektiven und Teilhabe auf verschiedene Bedarfe von Studierenden hinweisen und darüber aufklären, auch in Videoformaten, wie Sie auf der nächsten Folie im ähnlichen Format diesmal für Lehrende, vorher war es für die Zielgruppe Studierende, anbieten. Wo wir auch mit Akteuren der Goethe-Universität gesprochen haben und gefragt haben: Ja, was hat denn die Goethe-Universität für ein Angebot zum Beispiel? Und was, was kann man ähm, quasi nutzen und wie kann man sich beraten lassen? Und ähm, gehöre ich überhaupt zur Zielgruppe, etc.? In diesem Projekt, das ich eben schon erwähnt habe, sind noch mehrere Sachen entstanden: zum Beispiel ähm, ein Podcast-Format namens Podcafé, Video- und Audiomaterial, Grafiken. Folien, auch zur Aufklärung, die schon erwähnten Sensibilisierungsfolien ähm, äh, und Ansprechpartnerinnen, die genannt werden. Rechts im Bild sieht man das Logo von dem Podcafé und auch das Logo des Projekts Digital Diversity. Ausblick. Ähm, wie geht es weiter in dem Projekt? Also wir sind jetzt ähm, mittlerweile, äh, haben wir ein paar Jahre schon äh, an dem Thema gearbeitet und ähm, zahlreiche Medienprodukte auf unserer Webseite auch veröffentlicht, ähm, die gerne auch geteilt werden können. Und ähm, es gibt auch eine Kampagne an alles gedacht, wo verschiedene Themen vorgeschlagen werden. Da ist jetzt auch geplant, dass äh, in einem Blog da auch äh, auf dem aktuellen Stand, ähm, ja, ähm gebracht werden soll, der ist äh, noch im Aufbau, also da noch ein bisschen Geduld. Aber ähm, was jetzt in diesem Sommer erscheint, äh, ist ein Sammelband äh, namens Digitale Barrierefreiheit in der Bildung Weiterdenken mit zahlreichen Beiträgen aus dem deutschsprachigen Raum. Der wird im, jetzt im kommenden Monaten veröffentlicht. Da können Sie schon mal drauf gespannt sein und da werden wir auch darauf hinweisen und darüber informieren, ähm, wo wir über ähm, ja zum Beispiel ähm, zum Beispiel Untertitel hinweisen, etc. Es gibt ganz viele äh, Themen, die jetzt auch schon hier angesprochen wurden im Format. Und was ich auch noch ähm, gerne, worauf ich gerne hinweisen würde, ist ein Safe to date Und zwar haben wir auch ähm, im Zuge der Veröffentlichung des Sammelbandes ähm, eine Tagung am 16.09.2022 an der THM, Technischen Hochschule Mittelhessen, in Friedberg. Und ähm, darauf können Sie sich schon freuen und ähm, dazu würden, Sie, würden wir Sie gerne einladen, daran teilzunehmen, wo wir nicht nur über den Sammelband, sondern auch über aktuelle Themen weiterhin äh, im Nachgang über digitale Barrierefreiheit sprechen würden. Gerne mit Ihnen. Also gerne in den Kalender eintragen. 2022 Tagung äh, THM Friedberg wird es stattfinden im, im Netzwerk Digibar. Genau, aber wir haben auch, ähm, und das ist heute Thema, ein Serious Game namens Lolas erstes Semester ähm, erstellt und äh, auf der ähm, Folie Sieht man hier Lola mit ihrem Tutor Ludwig und Lola ist eine Erstsemesterin, die stelle ich gleich auch noch vor, das Konzept. Im Hintergrund ist die Johann Wolfgang Goethe-Universität, der Eingang des IG Farbengebäudes zu sehen. Und Lola sagt, also eine Frage hätte ich, gibt es für Studierende, die zum Beispiel eine Sehbeeinträchtigung haben, barrierefreie Angebote? Ich brauche, bräuchte da manchmal sowohl Beratung als auch Unterstützung. Link werden wir Ihnen gleich posten. Ähm, die Story ist ähm, ein, eine Erstsemesterin, Lola, die wir gerade schon gesehen haben. Ähm, und die ist in der Einführungswoche auf dem Hochschulcampus. Sie ist Erstsemesterin und trifft ihre Kommilitonen Leo, Priyanka und ihren Tutor Ludwig. Ähm, sie hat auch schon als erste direkt einen Job ergattert und hat deswegen den ähm, ähm, äh, ja, Leiter oder Arbeitgeber Herr Akai, der sie betreut, wo wir auf die Verwaltungsebene gehen und auch auf barrierefreie Dokumente quasi eingehen. Und wir haben die Professorin Ayana, die eine Vorlesung hält und die Protagonistin Lola hat eine Sehbeeinträchtigung, ein Glaukom. Und während dieses ähm, Spiel, in, also Minispielen im Spiel, ähm, hat sie fünf Herausforderungen zu meistern. Ähm, sie betritt eine Vorlesung, sie äh, nimmt an einem Online-Seminar äh, teil, sie ist beim Prüfungsamt ähm, und ähm, macht mit ihrer Karte eine Validierung am Automaten und ist in der Mensa. Und ähm, ganz wichtig war bei dieser Erstellung, ähm, sowohl auch bei der Story, beim Drehbuchschreiben, bei den Akteuren, ähm, die Authentizität und ähm, dass wir die Herausforderungen alle in ähm, Zusammenarbeit mit Expertinnen und Studierenden erstellt haben. Also zum Beispiel mit dem Astra-Inklusionsreferat, äh, mit verschiedenen Akteuren auf Verletzungstreffen unseres Netzwer Netzwerkes äh, Digibar. Und rechts sieht man den Campus der äh, Hochschule, wo die verschiedenen Orientierungspunkte eingeblendet sind, also Hörsaalzentrum, Mensa, Eingang und Prüfungsamt, um den Spielenden immer wieder äh, eine Orientierung zu geben, zu welchen weiteren Minispielorten man jetzt weitergeht. Das Ziel ist, ähm, die Beeinträchtigung zu erfahren durch Immersion, also durch das Eintauchen in die Story und in die Herausforderungen, die die Erstsemesterin Lola meistert. Und ähm, darf, damit sollen ähm, sensibilisiert werden, und zwar die Hochschulakteurinnen für Barrieren in digitalen Medien. Durch die Simulation äh, des Campus ähm, und auch von Studierendensituationen und der Umgebung, die organisch und authentisch aufgebaut sind, ähm, sollen ja mehrere Episoden dargestellt werden, in denen Beeinträchtigungen, äh, Behinderungen und Barrieren aufgezeigt werden, aber auch mit konstruktiven Lösungen und Handlungsoptionen und nicht nur, dass man ähm, ja da davor ist und keine Lösung findet. Das war ganz wichtig. Die Motivation das ist die ähm, Betroffenen Perspektive darzustellen und ähm, auch davon zu lernen. Also, dass man quasi ins Wollen zur Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit kommt. Und ähm, wir wollten damit eine Erkenntnisumkehr ähm, von ähm, der Ausgangslage. Oh, das ist ja jetzt noch mehr Arbeit. Das wollen wir eigentlich umkehren in ähm, Verantwortung übernehmen wollen, weil das ist das Wichtige daran, dass man ähm, nur durch das, er ja, also auch durch das Erfahren von Beeinträchtigung ins Wollen kommt, damit man die Situation auch verbessern kann und damit sie nicht so bleibt, sondern dass man das auch, dass alle das an der Hochschule in der Hand haben, quasi die Situation zu verbessern. Der Ausblick vom Serious Game. Also wir haben in einer Evaluation erhoben, dass das Spiel geeignet ist für die Zielsetzung der Sensibilisierung mit der Verknüpfung von Lerninhalten oder Informationen. Die Ergebnisse aus der Evaluation fließen in die technische und inhaltliche Weiterentwicklung ein. Also wir haben da zahlreiche, ähm, zahlreiches Feedback bekommen, was sehr, sehr nützlich ist für uns, um jetzt in ein Redesign ge zu gehen. Ähm, weiterhin wollen wir die Integration weiterer Beeinträchtigungsformen also nicht nur der Sehbeeinträchtigung, sondern anderen auch, wie zum Beispiel psychische Beeinträchtigungen etc. und Learning Analytics mit dem Ziel, das Nutzungsverhalten zu untersuchen, integrieren und ähm, damit auch Lerneffekte messen. Äh, natürlich bedarf es dabei auch einer Kontrollgruppe, ähm, die äh, ohne ein Serious Game die Lerninhalte erfährt, um zu vergleichen, wie auch die, die Unterschiede sind. Ähm, außerdem ist eine barrierefreie Nutzung des Spiels geplant ähm, mithilfe der Game Accessibility Guidelines und auch ähm, weiterhin brauchen wir oder setzen wir auf Austausch und Feedback in verschiedenen Netzwerken, also wie hier heute zum Beispiel im Hochschulforum Digitalisierung oder auch in unserem Projekt Hessen HessenHub und weiteren. So, dann ähm, haben wir ähm, diese äh, weiteren Informationen zum Serious Game, die wir auch gerne gleich nochmal in den Chat posten. Also, es gibt eine Webseite zum Projekt Lola's Erstes Semester. Es gibt einen Podcast bei der, dem genannten Projekt Digital Diversity über den Entstehungsprozess von Lola, denn ähm, das war ähm, schon ein sehr, sehr lehrreicher äh, Prozess ähm, über äh, mehrere Monate, den wir da durchlaufen sind und den wir gerne weiterführen würden. Und wir haben auch schon publiziert zum Serious Game einmal ähm, auf der Delphi zu spielerischen Sensibilisierung durch Erfahrbarkeit von Beeinträchtigungen. Das Serious Game Lola, Lolas erstes Semester, wo wir das vorstellen. Und dann ähm, auch die Pläne, die zukünftigen Pläne, um Lola zu verbessern. Auf Englisch, Creation and Future Development Process of the Serious Game, Raising Awareness of Visual Impairments. Die sind beide ähm, letztes Jahr ähm, erschienen, ähm, auch im internationalen Kontext. Und ähm, genau, die ähm, stellen ja auch einen Ausblick da wie es weitergeht und Learnings also was wir gelernt haben so jetzt möchten wir mit Ihnen aber in die Praxis einsteigen das ist ja die Digi Snackbar und äh, wir möchten gerne mit Ihnen in die Praxis gehen wir möchten Ihnen zum einen äh, das Serious Game Lola erstes Semester ähm, da posten wir gleich in den Chat den Spiellink ähm, äh, vorstellen und dann haben wir ähm, im Laufe unserer Recherche auch zwei Spiele im Rahmen der Woche des Sehens entdeckt, die wir Ihnen gerne mal zeigen würden und ähm, auch gerne mit Ihnen in einem Etherpad sammeln wollen, äh, Ihre ja, ähm, Erfahrungen, Ihr Feedback, etwaige ähm, Anmerkungen dazu, Fragen gerne auch. Ähm, das werde ich auch gleich nochmal posten. Und diese Spiele, ähm, das ist einmal Zug in Sicht und blind und Bus. Und ähm, das würden wir jetzt ausprobieren. Ähm, dafür haben wir 30 Minuten Zeit. Ähm, da können Sie einfach mal in Ruhe durchklicken, spielen, Ihre Anmerkungen gerne entweder ähm, im Etherpad oder auch erstmal ähm, so für sich sammeln und dann später übertragen. Es gibt aber auch noch danach eine Feedback-Runde, wo wir auch noch mal über Fragen sprechen könnten. Und ähm, genau, deswegen würde ich jetzt erstmal hier die Präsentation <lacht> kurz beenden. Und Sie haben auch schon im Chat die Links. Da können Sie gerne auch mal das Etherpad zuerst aufmachen für Feedback, wo, wo Sie jederzeit auch gerne ähm, kollaborativ ähm, mit uns zusammen Einträge vornehmen können. Und genau, in diesem Etherpad finden Sie auch noch eine Anmerkung. Ähm, das ist natürlich auch ähm, Grenzen der Simulation gibt, ähm, da haben wir ein Paper verlinkt von Sally French ähm, und ich teile nochmal dieses Etherpad. Genau, also Fragen, Anmerkungen zum Spiel. Wir haben ähm, die Links zum Spiel nochmal eingefügt von der Woche des Sehens und Links zu Lola oder der, der Link zu Lola. Und ähm, haben da die Frage, haben Sie weitere Themen, Spielideen für Serious Games, können Sie auch gerne ausfüllen. Dann die drei Spiele, Anmerkungen zu Lolas erstes Semester mit ein paar Fragen. Anmerkungen zum Blind zum Bus, wird schon geschrieben. Und ähm, genau, das Spiel startet mu Musik, sagen Sie schon ganz richtig, die kann man auch ähm, äh, ausmachen, äh, äh, quasi äh, ohne, das, äh, ohne die Musik. Die Musik ist nicht spieltragend, also die brauchen Sie nicht unbedingt. Es gab nur den Wunsch in dem Feedback, dass man ähm, da zum Beispiel auch Musik einfügen kann. Ähm, genau, und deswegen, genau, hier unten ist der Artikel von Sally French, den haben wir verlinkt. Ähm, der heißt Simulation Exercises in Disability Awareness Trainings, Kritik. Disability Handicap in Society, den legen wir Ihnen gerne nahe, der sich mit Simulationskritik auch noch beschäftigt. Ähm, da weisen wir natürlich darauf hin, ähm, dass eine äh, Sehbeeinträchtigung oder Blindheit natürlich nicht vollends zu simulieren ist, weil man ähm, ja nur für den für die Zeit des Spiels diese Erfahrung macht und danach wieder quasi die Sehkraft hat. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen bzw. kritisch zu sehen. Genau.